Ja, parken. Ich hat das Ding gar nicht aufgenommen. Mache ich das so. Hallo, äh, ich war mit Apo unterwegs und äh, wir haben geparkt. Ich habe ihm gezeigt, wie das funktioniert, weil viele von euch denken immer so, ach parken keine Ahnung und das, ich habe es vergessen oder ich weiß nicht, Und oh, meine Mutter kann auch nicht parken. Das liegt in der Familie. Und ach, es gibt da tausend Gründe, die man in seinem Kopf hat, warum man nicht parken kann. Dabei ist parken ganz einfach. Man muss nur auf zwei Punkte achten, die erkläre ich euch da in dem Video gleich. Und äh, das war's dann schon. Also zieht's euch rein. Yes! Äh, pass auf, äh, wir machen folgendes. Da vorne rechts ist gleich so ein blaues Auto, ne? Der Passat. Der Passat, ja. Neben dem bleiben wir stehen. Daneben? Daneben. Ja. Oder hinter Parken. wir. So sagt der Prüfer das in der Prüfung auch. Okay. Also der sagt nicht, jo, fahr mal da rechts ran. Sondern der sagt, guck mal da vorne, da steht so ein blaues Auto. Meistens, also kennt sich ja nicht jeder mit Automarken aus. Mhm. Also der sagt jetzt nicht, jo neben dem ix X, nee, ja, ja. stehen. Sondern er sagt da vorne das blaue Auto, neben dem bleiben wir stehen. Und dahinter parken wir. Weißt du? So, so machen wir das jetzt auch. Also, du kannst du erstmal... Hier nochmal gucken und so. Nein, nein, nein. Cool. Sauber. Jetzt oh, ziehen wir langsam weiter. Das ist schon mal gut. So. Jetzt siehst du ja den blauen, ne? Am besten fängst du jetzt schon an zu blinken. Jetzt schon? Damit die hinter dir raffen, dass du hier parken willst. Je eher du blinkst, je besser ist das. Und dann nicht zu nah ranfahren, sondern so wie du jetzt bist und dann erstmal locker und stopp. Okay, cool, nehmen wir einen Gang raus. haben die sie kurz an. Ich filme uns jetzt nämlich von draußen. Ich will no, gucken, wie no. das von außen aussieht. Ja, du hast es voll drauf. Ach, hallo. Ja, pass auf. <lacht> Super. Voll die geile Aufnahme, sie sieht voll gut aus. So, pass auf. Erstmal, Rückwärtsgang, ist klar, ne? Genau, Handbremse mal los. So, jetzt fährst du so langsam zurück, bis du das Ende von diesem Auto, wohinter du parken willst. Also du parkst ja manchmal hinter einem Container, hinter einer Wand, hinter einer Mülltonne, was weiß ich, ne? Mhm. Egal, wohinter du parken willst, du fährst so weit, bis du das hier, jetzt mal stopp, bis du diese rechte Seite hier so auf dieser Säule hast. Ja. Okay, jetzt kannst du ganz einschlagen. Ganz einschlagen. Jo. So, jetzt genau, warte mal. Jetzt fährst du langsam zurück, so lange bis du, wenn du mal hier in den Außenspiegel guckst, ne, siehst du da diese Bordsteinkante? Ja, cool. Wenn die verschwunden ist, also schlage ich ein. Genau, also fahr mal langsam weiter zurück, guck dir das mal an und sag mal Bescheid erstmal, wenn die weg ist. Mal langsam weiter, langsam weiter fahren. Verstehen, wenn die weg ist, ja, jetzt ist sie weg. weg, dann stopp. Und jetzt lenkst du ganz andersrum ein. Genau, und jetzt nur noch langsam zurück und nur noch nach hinten gucken. Also du musst praktisch genau dich umdrehen, dass du, was du siehst, wer von hinten kommt. So, und stopp. Stopp, stopp, stopp. Kupplung wieder drücken. So, jetzt nimmst du noch einen ersten. Und dann schleifst du dich ganz langsam so nach vorne, aber nur schleifen mit der Kupplung, also gar nicht irgendwie mit Gas oder so, nur so ein bisschen. Cool, ein bisschen weiter links rüber, genau, aber ganz langsam. Noch ein bisschen weiter gerade, ruhig. Bis der Pieper angeht und dann stoppt. Dann sagst du ja ich bin fertig in der Prüfung. Dann macht der Prüfer einmal so. So. Apo. Und du ist es dann geschafft. Und dann damit. ist es fertig. Und bist du durch damit? Und ist scheiße oder was? Öfter nochmal machen, oder? <lacht> ja, klar. <lacht> äh, Liken und abonnieren, nicht vergessen. Klar, also mir geht es erstmal darum, dass du weißt, worauf du wann wie achten musst. Zwei Punkte, Wer musst du dir eigentlich gar nicht harten? Also nur für den Bordstein eigentlich, ne? Naja, der Bordstein ist Nummer zwei. Was war Nummer eins? Ende Ä des Autos oder Ende Mütter. des Autos hier, dann bleibst du stehen, längs ein. Okay. Okay, und dann fährst du weiter, bis der Bordstein da verschwunden ist. Dann schlage dann ich dann wieder Stopp. Wieder ja, anders okay. genau. Das ist eigentlich nicht gesund für die Reifen. Nehmen wir kurz einen Gang raus, sonst brauchen wir. Das ist eigentlich nicht gesund für die Reifen, weil du musst dir vorstellen, wenn so ein Reifen auf Asphalt ist und du drehst den so, machst ja, klar. den machst ihn schneller kaputt als alles andere. Mir ist erstmal wichtig, deswegen bringe ich dir das hier mit dem Fahrschulwagen weiter, da ist das nicht so schlimm, mhm. dass du äh, das Prinzip erkennst, wann du wie wo lenken musst. Später, wenn du das schon drauf hast und wenn du sowieso fährst, ja, dann bleibst du auch nicht stehen beim Parken und blinkst dann so und so und so. Mhm. Dann kriegst du das viel, viel flüssiger hin. Ja klar, du bist ja auch viel lockerer. Du bist dann viel lockerer drauf und dann kriegst du das auch einfacher hin. Mir ist nur wichtig, dass du das in der Prüfung gut hinkriegst. Und dann machst du das genauso. Machst da langsam, guckst dir in Ruhe an, bleibst dann stehen, guckst nochmal, guckst, guckst, guckst. Und dann passt das. Okay. Alles klar, machen wir gleich nochmal. Die, genau, die nehmen wir mal lieber mit. <lacht> die hat das schon mitgenommen. <lacht> <lacht> so. ist das hier so ich komme nur so niemals rum ne auf keinen Fall deswegen fahren wir ja immer so weit nach vorne genau so jetzt, aber du musst dich immer wieder umdrehen so, genau und dann fährst du langsam zurück so wunderbar wenn du jetzt wieder losfährst, der gleiche Kram wie sonst auch immer. Also erst die ist cool und dann wieder Spiegel, Schulter Schulterweg, Finger. Und dann geht's los. groß... Halt. Meine... Meine... Ja? Das muss auch schon. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Da abonnieren. Ich, ja, da abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Passt auf euch auf. Ich hab euch lieb. Tschüss.